Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder eine kleine Runde des Cyberpunk. Äh, doch an alle, die das Spiel noch spielen wollen, guckt euch bitte ein anderes Video an. Dieses Video beinhaltet ein paar Story-Spoiler. Ähm, ich verlinke euch in der Videobeschreibung eins. Und an alle, die gerade Kopfhörer anhaben, äh, macht am besten das Video leiser, weil gerade am Anfang ist es sehr laut. Aber trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Aldecaldos verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Jo. Ich habe ihm wirklich vertraut. Ja, du wiederholst dich. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Ich hatte keine schon gelegenheit. kam jemand zuvor. Story. <lacht> Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Äh, ja. Keine Frage. Ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Jo, auf geht's. Alter, wo sind wir denn hier? Wieso ist es so dunkel? Nicht da rein. Oh, die fährt erstmal genau da rein. Ja, okay. Hast du schon mal was von Minen gehört? Hallo? Auch Wie schnell fährt die? Schön mit 80 durch so eine Höhle ballern. What the hell? was Wir haben sie klein. ich habe gar nicht so gewollt was hä? Hey. was labert Hat er? er jetzt so eine komische shotgun puste oh nee ich hier am auto er läuft chillig weg Wie? Pass auf die auf. ich brauch ein Heil dich doch! Oh. eine letzte Jetzt, Granate. Ein an. Ja, ist doch gut. Ich bin fast tot, ich habe keine Muni mehr. Waren ah, ah, ah, ah, ah. <lacht> das sind noch nicht alle? Recht steht immer noch neutralisieren Nash und seine Ziele. Äh, Ziele, genau seine Leute äh, komm du kriegst jetzt einen Quickscope in dein Gesicht oh, oh, oh. Hm. alter das Ding. ja. macht jetzt auf Close Range nicht so viel Sinn aber immerhin Bruder hier bist du nicht tot Alter. Das war nicht so geplant. Grüße gehen raus an YouTube. Mal gucken, ob das <lacht> gesperrt wird. Jetzt bitte nicht wieder mit 80 hier durch die Höhle knattern, Alter. Handy am Steuer. Ist wichtig. Kein Handy am Steuer. Die fährt hier wieder überall gegen. Da seht ihr, was da passt. Äh, ja, okay. Ja. Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Das sieht aus wie der übelste Drogendeal hier. der mit ihrem Van und wir hier in unserem Pickup-Truck. Der gefühlt im... Was? Der komplett ausgerüstet ist. Komm, bitte. Alles in Ordnung? Macht Stress. Ah, okay. Alles klar, Digga. Ja, sich auch, so gehen wir. Alter, er hat eine nice äh, gut Weste an. Komm, lass uns das also der hatte so eine Splitterschutzweste an. Ne, wie heißt das? Plattenträger. Oh nö. Hey Noah. Hey. Oh, oh, Ich muss neuer oder neuer Ja, schön hier auf die Theke. Let's go. <lacht> äh, äh, Zukunft. Prost auf das, was vor uns liegt. Schlüsschen. Auf die Zukunft. Alter, auf Ex oder was? <lacht> Bitte. Was? Der einfach schön auf Ex weghauen, äh, ne? Äh, erstmal was trinken. Wichtig. Äh, ja, sind wir fertig. Was die Raffen angeht, sind wir mit denen fertig? Oh nein, die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Sie müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. <lacht> aufraffen, äh, <lacht> Wortspiel. Etwas später. Ah, Dakota Smith. Mein Name ist Dakota Smith. <lacht> Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Oh, oh, ich muss kotzen. Das hast du eben ich schon mal gesagt. Kalmas. Aber ich bin nicht mehr unterwegs. Ich bin wie, war mit den Bäckers <lacht> <lacht> Dieses war. Telefonat. Also Moment mal was ist, hier eine, Jetzt nicht was ist hier geschehen wir sprechen bald wieder ich <lacht> <lacht> vor du rufst so einen Typen an oder verstanden genau ich <lacht> hab vor du rufst so einen Typen an und der geht dran mit oh ich muss kotzen <lacht> geil ja plötzlich liegt das auf einmal nicht der Kater ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Geschütz? Es kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. So, wo ist jetzt das Geschütz? Da, wo die Klappe ist, oder was? Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Alter, wie fährst du? Was machst du? Hallo? Verbinde dich. Ja, sag mir wie... Oh. Wie verbinde ich mich? Genau. Direct link? Wie sonst? Die Buchse spinnt ein bisschen. Du musst manchmal etwas rumwackeln. <lacht> Digga. Bin verlinkt. USB-Stick. Erst eine Diagnose. Das echt viel. Ich krieg schöner Empfehler Wackelkontakt. Mit. Seltsam. Inkompatibilitätsrisiko. Hier, hier mitten im verfickten nirgendwo. Äh, äh, ja, die Verbindung ist sicher. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaube dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß. Der Johnny Silverhändler hinter hinten drin? Okay. Wird schon schief gehen. Ja, auf geht's. Ich du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Okay. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Und? Wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen? Hm? Oh, hier wird auch schon da wieder geschossen. Von der wir einen guten Überblick haben. Ich will nur <lacht> sicherstellen, dass hier sonst <lacht> niemand ist. Wie geschildet ihr vorbeifällt. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst ein Konzerntransport, entführst einen Konzerner... Wirst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. <lacht> Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. So genau äh, wollte ich das Vielleicht eigentlich jetzt nicht wissen. Auskommen. Ja, ob geht's. Ich will jetzt erstmal die Mission ist. machen. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Ach, auf keinem. Wo parkst du denn? Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Genau, mal Was hier hat Fragen. das war hier Frage. Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Okay. Jo. Ich bin bereit. Mieseu hat die auf einmal gerade so gestehen. Ja, toll schalte die Sicherheitssysteme aus. Die wären wo? Die erledige ich. Mach die was schnell Ich seh die nicht. Verbinde den Zünder. Schnell wie! Als wenn das einfach so ein Button wäre. Ah. Scheiße, Was ich glaube, ihr habt es übertrieben, Panam. Du wirst verkraften. Alter. Ich kriege hier über die Stromschocks. Du wirst verkraften. Passt schon. Er hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Das ist doch gut. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Ja, allein das da drin war schon. Von da haben wir die Antennen im Blick. weit genug weg. Okay. weit genug? Bist du sicher, dass das wirklich weit genug wir. ist? Oh, ich darf den Zünder nehmen? Wollte Wer so will Woher das nicht? Wissen wir wann? überhaupt der ich alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und der der allen Wortwörtlich. Hä? Lol. Jetzt hopp. Da ist er. Kommt aus Pacifica. Alles klar. Halt dich bereit. Dahin. Noch eine Sekunde. Noch eine. Ah nee. Jetzt. Boom. Da ist er. Scheiße. Was, was ist, ist los? los? Scheißdreck. Volltreffer! Ich habe einfach die ganze Zeit F, F gespammt! Fliegt dieses riesige Teil da nicht auch runter? Panam. Die Motoren laufen noch. Scheiße. Sie entkommen! Sie gehen nirgendwo hin. Wir müssen los! Nur einen Moment! Panam, <laughs> was soll das werden? Yo! Yo! Was machst du? What the hell?